Six, okay. one mosh!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 wie auch in ganz Deutschland, überall kam die Konkurrenz. Ja, und dann äh, wurde der Kirchen- und Zwetschernbau etwas vernachlässigt. Aber auch die sind relativ handlich noch. Und wir haben hier in einen solchen Pflückeimer einfach Schaumstoff reingelegt. der größte teil geht auf der großmarkt das wäre nicht alles so und zu vermarkten ist das, äh, ich sag mal die bestellen und müssen wieder zurückgeben nein mehr sahen praktisch einen tag vorher an wie viel wir am nächsten tag abliefern damit die zum teil vorverkaufen können Ja, läuft!